Jetzt sollten alle Schüler und Studenten zuschauen, denn diese Tasche ist sehr praktisch für die Schule. Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute geht es um die besten Taschen auf Ova Und zwar habe ich diese in drei Kategorien aufgeteilt. Erstens die beste Qualität. Zweitens die praktischsten Taschen und drittens die schönsten Taschen. Ich habe jeweils fünf Taschen vorbereitet für jede Kategorie und wir fangen direkt mit der ersten Kategorie an, das ist die Qualität. Die erste Tasche die ich euch vorstellen möchte ist diese schöne Chanel Tasche. Die äh, hatte ich euch auch im letzten Video gezeigt und äh, erzählt, dass die momentan günstiger ist wenn ihr mein letztes Video noch nicht gesehen habt, dann könnt ihr das hier oben tun. Ansonsten guckt euch hier mal die Buchstaben an. Die haben ein wunderschönes Gold und sind nicht in einem orangenen Ton, wie es bei manchen Taschen der Fall ist. Man kann bei dieser Tasche die Qualität tatsächlich fühlen. Hier seht ihr auch die Nähte, die sind auch sehr gut gemacht. Die sind in weiß und man erkennt gute Qualität daran, dass die Tasche auch schwer ist. Jetzt machen wir die Tasche mal auf. Innen hat sie zwei Fächer und vorne einfach. Innen ist sie auch ganz aus Leder, genau wie außen. Und hier seht ihr jetzt die äh, Kette von der Tasche. Die hat auch wieder die gleiche Farbe wie die Tasche. Ist wirklich sehr schön. Hier erkennt man das viel besser. Der Reißverschluss geht auch sehr leicht auf und zu. Bei manchen Taschen, kennt ihr das vielleicht, da hängt der Reißverschluss äh, auch mal also für den Preis ist das wirklich eine Top-Tasche. Ich kann es euch nur empfehlen. Und jetzt kommen wir zu unserer nächsten Tasche. Und zwar ist das diese wunderschöne goldene Chanel-Tasche. Die ist in, in Schlangenoptik. Ich habe die letztes Jahr gekauft. Damals für 40 Euro. Jetzt kostet sie nur noch so viel Euro. Da seht ihr auch wieder das Chanel Logo. Auch hinten ist sehr viel Platz zum Verstauen. Die Tasche ist wirklich sehr groß. Da tue ich gerne mein Handy rein. Das Material dieser Tasche ist wirklich sehr dick. Und ähm, man fühlt auch diese Schlangenoptik. Also das ist nicht nur drauf gemalt oder so. Die sind wirklich eingedrückt. Also in so einer Form. Hier seht ihr auch wieder innen ist es auch Leder. Und in hellem Rotton. Und hier bei der Innentasche ist die dunkelrot. Und jetzt äh, gucken wir mal nach hinten. Da ist auch sehr viel Platz. Die Tasche ist sehr groß. Als ich die Tasche letztes Jahr gekauft habe für 40 Euro, hat mir das schon ein bisschen weh getan. Aber als die Tasche dann ankam, dachte ich mir, dass sich das tatsächlich gelohnt hat. Die Tasche ist wirklich wunderschön. Ich kann es euch nur ans Herz legen und jetzt kommen wir zur nächsten Tasche. Und zwar ist das diese wunderschöne Bauchtasche von Louis Vuitton in Grün. Ich finde diese Tasche auch sehr hochwertig. Das Leder ist sehr schön gemacht. Auch der Riemen hier seht ihr. dass Das ist ein sehr hartes, festes, wie soll ich sagen, äh, dickes Material ist. Auch der Aufdruck ist sehr gut gemacht. Das geht auch nicht ab. Ich habe das schon jetzt öfter benutzt und der Aufdruck ist wirklich gut gemacht. Auch hinten genauso. Allerdings muss ich sagen, dass die Tasche nicht genauso ankam wie auf dem Bild. Auf dem Bild war die Tasche rosa-grün und die ist aber weißgrün angekommen. Trotzdem ist die genauso hochwertig. Ich weiß zwar nicht, wie die auf dem Bild wäre, aber hier sind die Tasche, die Tasche noch mal von innen. Auch innen ist sie sehr weich und der Stoff ist wirklich sehr qualitativ hochwertig, muss ich sagen. Hier seht ihr nochmal den Aufdruck von Louis Vuitton und hier kann man nochmal sehen äh, von der Nähe, dass die Tasche innen sehr weich ist. Also der Reißverschluss geht auch sehr leicht auf und zu bei dieser Tasche. Der, das Leder ist wirklich wunderschön. Also ich kann es euch nur empfehlen. Die Tasche ist auch sehr günstig gewesen. Ich habe sie damals für 15 gekauft. Ich weiß nicht, was die jetzt kostet, aber es war tatsächlich ein Schnäppchen. Und jetzt kommen wir zur nächsten Tasche. Und das ist schon wieder ein Louis Vuitton. Diesmal ist, die, äh, ist das Monogramm eingedrückt, das ist eine Felicity-Tasche. das Unboxing davon könnt ihr hier oben anschauen. Ich habe mir die Tasche in rosa gekauft, die gab es auch noch in anderen Farben. Die Tasche hat 21,14 Euro gekostet, da kann man natürlich auch wieder Rabatt drauf machen. Die Qualität ist wirklich wunderschön, hier habt ihr gerade den Stoff davon gesehen. Innen ist noch ein Kartenetui und ein Kleingeldetui, das hole ich auch gerade raus. Und das kleingeld ist wieder mit eingedrückten Monogramm. Auch innen hat die Tasche eine wunderschöne rosa Farbe. Wundert euch nicht, warum ich die Kette so drumherum gewickelt habe. Wenn ihr mein Video zu, äh, wie ich meine Designertaschen anders tragen kann, gesehen habt, dann wisst ihr, warum das so ist. Wenn nicht, dann könnt ihr das gerade hier oben anschauen. Und äh, letztendlich ist die Tasche sehr hochwertig. Wenn man die Tasche in die Hand nimmt, dann fühlt man richtig die Qualität. Also die Tasche gibt es auch in anderen Farben, die ist wirklich sehr günstig für 21 Euro. Und jetzt machen wir weiter mit der besten Qualität, die ich bis jetzt bekommen habe. Das ist diese Tasche, meine Louis Vuitton Beuteltasche. Und zwar habe ich diese Tasche zweimal bestellt und zwei verschiedene Taschen erhalten. Das Video dazu könnt ihr hier oben im Link anschauen. Ich habe mir, also diese Tasche hätte ich eigentlich gar nicht kriegen sollen, ich hätte eher die andere Tasche kriegen sollen. Das war also Zufall und trotzdem hat das die beste Qualität von allen Taschen, die ich habe. Die ist wirklich sehr hochwertig, ich liebe sie. Bevor ich euch von der Qualität erzähle, kann ich schon mal sagen, dass die Tasche sehr groß und geräumig ist. Da kommt wirklich alles rein, was man braucht. Die Farbe ist wunderschön. Was die Qualität betrifft, muss man nicht mal so viel sagen, man kann es sehen und auf jeden Fall auch fühlen. Überall steht natürlich auch Louis Vuitton wieder, auch an den goldenen Teilchen und auch an der Seite. Das ist aus echtem Leder, die Tasche. Die äh, kann man wirklich nicht übertoppen. Äh, auch der Riemen ist sehr hochwertig, man kann diese Klippchen ganz leicht auf und zu machen. Und wenn ich die Tasche so anhebe, merke ich richtig die Qualität. Die ist äh, auch schwer. Hier innen seht ihr jetzt das Leder, die ist wirklich sehr, sehr schön. Man fühlt das richtig, dass es echtes Leder ist. Und auch hier ist, steht wieder Louis Vuitton dran. Innen drin ist auch äh, ein Stoff, der sehr hochwertig ist. Es ist kein Leder und auch kein Samt. Es ist aber sehr weich. Und da drin ist auch wieder sehr viel Platz. Wie ihr seht, passt meine ganze Hand rein. Also da könnt ihr auch viel reintun. Von der Qualität her ist die Tasche einfach die Beste. Ich habe die Tasche, wie gesagt, zufällig bekommen, aber ihr könnt die auch für 20 Euro kaufen. Ich habe diese hier für 18 Euro gekauft, aber wie gesagt, die ist zufällig angekommen. Das ist nicht die auf dem Bild. Wenn ihr unbedingt diese Tasche haben wollt, dann gibt es die auch für 20 Euro. Allerdings habe ich das nicht ausprobiert, also weiß ich nicht, ob da jetzt auch eine Tasche kommt, die aus echtem Leder ist und genauso hochwertig ist. Das müsst ihr natürlich dann entscheiden. Aber jetzt kommen wir zu unserem nächsten Punkt und zwar sind das die praktischsten Taschen. Die erste Tasche, die ich euch zeigen möchte, ist die Louis Vuitton Multi Pochette. Die ist wirklich sehr sehr praktisch, deshalb ist die wahrscheinlich auch so beliebt. Es gibt Varianten von dieser Tasche, deshalb habe ich auch drei verschiedene davon mal verglichen miteinander. Das Video dazu könnt ihr hier oben anschauen. Die einzelnen Taschen sind eigentlich gar nicht mal so groß, aber weil das so viele Taschen sind, ist das auch sehr praktisch. Dann kann man halt viel reintun und auch geordnet reintun, ganz wichtig. Da ist jetzt die, äh, der Gurt von der Tasche. Ähm, die kann man natürlich auch anders tragen. Wenn ihr wollt, dass ich wieder so ein Video mache wie man Taschen anders tragen kann, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare und lasst mir ein Like da. So sieht das aus, wenn ich die Tasche jetzt trage, ist natürlich wunderschön. Das ist jetzt die Kette von der Tasche. Eigentlich könnte man die kleinere Tasche jetzt auch einzeln an der Schulter tragen. Deshalb heißt die Tasche auch Multiprochette, weil man eben die Taschen in verschiedenen Varianten tragen kann. Das ist die kleine Tasche, da tue ich gerne meinen Schlüssel rein. Viele tun da auch Kleingeld rein, damit die nicht suchen müssen. Ich will meine, meinen Schlüssel nicht so lange suchen, deshalb tue suche ich da gerne meinen Schlüssel rein. Die ist natürlich jedem selbst überlassen. Hier seht ihr, innen ist sehr, sehr viel Platz, auch bei der kleineren Tasche. Die größere Tasche hat sogar noch ein kleines Fächchen mit drin. Also da passt genug rein mit äh, alles, was man braucht. Passt alles rein. Jetzt kommen wir zur nächsten Tasche. Das ist meine Chanel-Tasche die ich gerne zum Sport benutze. Und zwar ist die Tasche wirklich sehr, sehr groß. Gerade wenn die Tasche zu schwer wird, wie bei mir zum Beispiel, weil ich sie ja zum Sport mitnehme, ist es gut, dass die Tasche verschiedene Tragmöglichkeiten hat. Man kann die Tasche entweder so am Arm tragen oder auch mit den langen Henkeln auf der Schulter tragen. Das finde ich sehr, sehr praktisch wieder. Und äh, die Tasche ist aus Dienststoff, äh, sprich Denim, nennt man das ja. Es ist also optisch auch sehr, sehr schön. Die Tasche hat 30 Euro gekostet und hatte auch sehr, sehr viele gute Bewertungen, auch mit ganz vielen Bildern. Also, ich kann es euch nur empfehlen. Die Tasche ist wirklich sehr schön und sehr groß und praktisch. Ihr könnt es natürlich auch für andere Zwecke benutzen. Ich benutze das für Sport. Wenn ihr genug Punkte habt, könnt ihr die Tasche auch für 2,82 Euro günstiger kaufen hier seht ihr die Tasche nochmal von innen, die ist wirklich sehr, sehr groß, ihr könnt alles mitnehmen, Kleidung, Duschsachen, Wasser ist natürlich sehr wichtig, eventuell auch noch was zu essen. Also, was das Praktische betrifft, ist die Tasche 1a und jetzt kommen wir zur nächsten Tasche. Diesmal geht's zum Shoppen und dafür benutze ich meine Deville-Tasche. Zum Shoppen könnte man ja eigentlich auch die äh, denim tasche benutzen, aber diese Tasche passt jetzt momentan zu meinem Outfit und ist auch feiner als die denim tasche Klar, wenn man sich dementsprechend kalt könnte man auch die denim tasche mitnehmen. Aber jetzt zu meiner De Ville tasche ich habe auch ein Unboxing davon gemacht, das Video dazu könnt ihr euch hier oben anschauen. Die Tasche ist deshalb so praktisch, weil die wieder so groß ist. Man nennt die auch Shopper-Tasche, weil man eben damit shoppen geht. Da sind äh, zwei Fächer drin, da kann ich meine Sachen reintun, die ich direkt rausnehmen möchte. Und auf der anderen Seite seht ihr, dass ich ganz viel Kleidung reinstopfe. Also beim Shoppen ist die Tasche optimal, kann ich nur empfehlen. Die ist wirklich sehr groß und da passen auch die dicksten und größten äh, Bücher rein und auch alle anderen Sachen, die man braucht. Also schnappt euch die Tasche für gerade mal 24 Euro und jetzt kommen wir zur nächsten Tasche. Die nächste Tasche ist eine Louis Vuitton Teddy Boom Bag. Das ist eine Bauchtasche, die ist wirklich sehr, sehr praktisch, gerade wenn man kleine Kinder hat und man spazieren geht, dann hat man beide Hände frei. Die Tasche hat auch sehr viel Stauraum, man kann also alles mitnehmen was man braucht wie Handy, Geldbeutel, eine Maske und äh, etwas für die Kinder. Jetzt kommen wir endlich zu den schönsten Taschen von Vova. Die erste Tasche ist diese wunderschöne Louis Vuitton Box. Diese Tasche gibt es auch in anderen Farben auf Vova und es hat nur 27 Euro gekostet. Wenn ihr wieder genug Punkte habt, könnt ihr einen Rabatt von 1,88 Euro drauf machen. Und äh, ich finde, damit kann man sehr schöne Bilder für Instagram machen oder natürlich auch für Facebook oder sonst wo. Jetzt kommen wir zu diesem wunderschönen Rucksack, das ich mir letztes Jahr gekauft habe für 24,71 Euro jetzt kostet das nur noch 24,32 Euro. Die Tasche gibt es auch in anderen Farben. Innen ist es auch sehr hochwertig und sehr schön. Die Tasche ist nur zu empfehlen. Und jetzt kommen wir zu dieser schönen Gucci Tasche. Die habe ich mir auch letztes Jahr gekauft, damals für 28 Euro. Aktuell hatte sie 32 Euro gekostet, ist aber leider ausverkauft. Sonst hätte ich mir die noch in rot gekauft. Aber ich habe sie mir noch in schwarz gekauft. Die sind beide sehr hübsch und jetzt kommen wir zur nächsten Tasche. Das ist meine schöne Chanel Tasche, die habe ich aber dieses Jahr gekauft. Das Unboxing davon könnt ihr euch hier oben anschauen. Das ist meine andere Tasche. Ich finde die ist ein bisschen so äh, lässig, sage ich mal. Dafür habe ich 30 Euro gezahlt und diese Tasche gibt es auch in verschiedenen Farben. Auch diese Tasche finde ich also wunderschön. Und jetzt kommen wir zu unserer nächsten Tasche. Das ist mein Rucksack von Chanel. Die habe ich auch dieses Jahr erst gekauft. Das Unboxing könnt ihr euch hier oben anschauen. Ich hatte diese Tasche für 26 Euro gekauft. Mittlerweile kostet die aber 30 Euro. Davon möchte ich noch die weiße haben. Leider sind halt die Preise gestiegen auf OVA, auch bei anderen Produkten, bei manchen. Das Einzige, was mir bei dieser Tasche nicht gefällt, ist dieses Schwarze, was ich eben gerade gesehen habe. Das passt gar nicht zu der Tasche. Zu, aber... Äh, ansonsten ist die Tasche auch sehr praktisch. Man kann die auf der Schulter tragen oder eben auch als Rucksack. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ich auch ein Video über die schlechtesten Taschen von Rova machen soll. Ich freue mich, wenn ihr mich unterstützt, indem ihr meine Videos mit euren Freunden und Familie teilt, ein Like da lässt, wenn euch das Video gefallen hat und natürlich meinen Kanal abonniert und ganz wichtig, die Glocke aktiviert, damit ihr keine weiteren Videos von den schönsten und neuesten Taschen verpasst und auch keine Verlosungen verpasst. Also bleibt dran und bis zum nächsten Mal.